Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Batsch von Gartenmöbel Batsch in Helmstadt, dem riesigen Gartenmöbelgeschäft mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus. Und äh, wir haben hier eine riesige Auswahl, unter anderem auch Relax-Sessel. Und da ist der Marktführer Führer eben die Firma LaFuma und die machen ganz, ganz tolle Produkte. Und da wollte ich euch nur mal zeigen, was die so können, was die machen. Also es gibt zwei verschiedene Größen. Es gibt die normalen. Und es gibt die XL. Die XL sind einfach ein bisschen breiter und haben noch mal eine Strebe unter drin, äh, unten drin, um das Ganze zu verstärken. Die Stoffe sind die gleichen. Bei den Stoffen gibt es eben gepolsterte Sachen, so wie hier, wo ich jetzt drauf sitze, in verschiedenen Farben. Oder eben nur mit einem normalen äh, Stoffbezug ohne Polster. Das gibt es auch, haben wir auch hier. Also wir haben eine riesige Auswahl. Und das Wichtigste eigentlich bei den Sesseln ist die Bequemlichkeit. Das heißt, du legst dich wirklich rein, gehst mit dem zurück, hast die Beine dann sehr weit oben, kannst dein Kopfteil ausrichten und liegst wirklich also wie Gott in Frankreich. Ne? Da kommen die Teile ja auch her. Du kannst, was sehr wichtig ist, was viele nicht wissen, den Sessel auch hier manuell arretieren. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Es gibt Ersatzteile für die Produkte. Und wir sind eben sehr, sehr gut ausgestattet in der Auswahl noch aktuell. Aber erfahrungsgemäß, gerade die Produkte aus Frankreich waren letzte Saison. Irgendwann, Mitte Ende Juli, gab es große Probleme mit Lieferfähigkeiten. Aktuell haben wir noch sehr, sehr viele. Und ich kann das Produkt nur empfehlen, ist wirklich top. Ja? tschüss.